Wir versuchen es ja möglichst spannend für euch zu gestalten und haben hier jetzt dort eine zweite Kamera hingestellt, um... Äh, ich weiß nicht, was der Andy da filmen will. Also, jetzt kommt die, die Arschkamera. Also, wenn das da was drauf ist. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Arschkamera auch Arsch aufzeichnet. Ich habe sie jetzt verrückt und wahrscheinlich zeichnet sie Bein auf, aber... Mein Gott, es gibt Schlimmeres. The girl in my head. You. Okay. Ich habe alles kaputt gemacht. Das ist, ja. Ja, ist ja ab. Das ist, der Kleber hat sich gelöst. So viel gegengespuckt. Wir haben noch Patex. Nein. Patex, Patex. Patex hat uns im sowieso noch immer noch kein Geld überwiesen. Ja? Wir haben hier Werbung gemacht ohne Ende mit mindestens 1 Million Zuschauern. Und es ist... Hier! Nochmal, ja, Leute. Also... Hält auch nicht. So weiter. Ja, scheiße. A girl in my head, beautiful blue. The girl in the dark. <lacht> the girl in my beautiful blue. Was? Das krieg ich nie hin. Scheiße. Die Arschkamera ist. Die Arschkamera ist aus aus. Ups. Ja, und jetzt die Arschkamera aus. Die Arschkamera ist aus. I don't know where you. You have come to. I don't know what you. You are up to.